Hi alle miteinander so wie es ja jetzt aussieht ist die Zombie Apokalypse gerade im vollen Gange, geht gerade richtig los heißt also im Klartext eine alte Welt geht unter und eine neue Welt geht auf und ähm, um das mal ein bisschen zu dokumentieren wie da neue Welten aufgehen möchte ich euch heute mal an meine Quelle weiter vermitteln, <lacht> was ihr hier von mir seht, das sind ja nur die, die, die, die Quintessenzen von dem was da von einer riesengroßen Basis gespeist worden ist und die riesengroße Basis ist leider noch so ein bisschen im Dunkel irgendwie habe ich nur so die Klicks und damit sich das jetzt ein bisschen ändert wird mal jetzt die Basis wieder ein bisschen <lacht> befeuert und ja dann könnt ihr mal sehen wie der neue Weihnachtsmann die neue Welt mit aufbaut ja, er verteilt Sachen die er vom Schrott hat was heutzutage die ganzen reichen Leute wegschmeißen, ist echt Wahnsinn. Und damit kann man schon eine kleine Basis schaffen. Mit noch so ein bisschen neuer Technik könnte das schon funktionieren. Ja, schaut mal rein. Gebt Daumen nach oben dem Action for Free. Und ich hoffe, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Und es findet demnächst viele, viele Nachahmer. In diesem Sinne. Aufbauen der neuen Welt. Ne? Auf eure, wie heißt das jetzt? Aus Ruinen auferstanden. <lacht> Zählt immer wieder. Bis später.